Die Qualität der Studierenden im MPA ist, ist glaube ich, eines der, der wichtigen Merkmale des MPA. Wir haben interessierte, ehrgeizige, engagierte Leute. Wenn denen was nicht passt, sagen sie es, deswegen passt es immer. Äh, die äh, stellen gute Fragen, die motivieren durch ihre guten Fragen die Dozierenden. Und das ist dann sozusagen ein, ein, ein, ein Zirkel, ein positiver Zirkel. nicht? Das sind diese interessierten Leute da, es sind Dozierende da, die auch engagiert sind. Das schaukelt sich hoch und... Äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Hervorragende Erfahrungen mit den Studierenden, den Teilnehmern am MPA. Es sind ja keine normalen Studierenden. Es sind ja alles schon durchaus erfahrene, junge Persönlichkeiten.